Was die im Rennradsport als auch im Outdoor- und Bergbereich heißt es immer, dass jedes Gramm zählt. Muss ich mir deshalb einen Leichtwanderschuh kaufen? Wenn er zu deiner Tour passt, sehr gerne, weil dann hast du einfach einen schönen leichten Schuh und bist agil unterwegs. Mhm. Heißt aber ein Leichtwanderschuh ist nur geeignet für leichte Touren? Ja, also so im Mittelgebirge kannst du den Schuh sehr gut anziehen, wenn du einfach eine Wanderung hast. Für hochalpine Touren jetzt nicht, da brauchst du einfach einen spezielleren Schuh. Ich war in den Dolomiten äh, bei meinen Genuss oder bei unseren Genusstouren immer mit diesem hier unterwegs, was ich aber noch nicht ganz verstanden habe und da bitte ich um Aufklärung. Was unterscheidet ein Leichtwanderschuh von einem klassischen Berg- und Wanderschuh? Ein klassischer Bergschuh hat ein ganz anderes Gewicht, also wie du merkst, wenn du in der Hand hast, der ist viel, viel leichter, wie es der mhm. Name auch sagt, Leichtwanderschuh. Ähm, hast ein robusteres Obermaterial nochmal, was den Schuh ein bisschen steifer macht beim Bergschuh und hier hast du halt wirklich eine schöne Flexibilität auch im Schaft, du kannst ihn halt sehr, sehr angenehm tragen bei der Wanderung. Der ist wirklich unfassbar leicht. Also Zumindest ja. hatten die Froni und ich das äh, Gefühl, dass wir fast nicht an den Füßen hätten. Ähm, die Frage ist jetzt äh, für mich, kann ich eigentlich auch einen Turnschuh in den Bergen anziehen oder schimpfst du mich dann? Ah, Da würde ich schon eher schimpfen. Okay. Weil das ist auf jeden Fall, wenn wir unten anfangen, die Sohle ganz wichtig. Du hast mhm. hier einfach wirklich eine Sohle, wo die Gummimischung, die richtige ist, dass du einen richtigen Halt hast, dass du Stabilität hast, dass du Grip hast. Das ist so wie beim Autoreifen. Da muss mhm. einfach der Grip passen, dass du sicher unterwegs sein kannst. Dann der Aufbau vom Schuh hier zum Beispiel bei dem Meindl-Schuh mit dem Vario Fix. Dieses Drahtseil läuft durch den Schuh durch, ja, okay. gibt dir hinten in der Ferse einfach unheimlich viel Stabilität. Und auch mit dem Geröllschutz, da hast du immer auch jetzt auch der Schuh gut geschützt. Was mhm. mich brauchst du wirklich nicht mehr von dem Schuh überzeugen. Was mich aber noch interessieren würde, welchem Kunden würdest du diesen Schuh empfehlen? Ja, da gibt es natürlich ein paar Kriterien, die damit reinspielen. Bist mhm. du einen Tag oder mehrere Tage unterwegs? Hast du einen schweren Rucksack dabei? Wie schwer bist du selbst? Aber im Grunde ist der Schuh passend für jemanden, der gerne Genusswanderungen macht, der gerne auf befestigten Wegen unterwegs ist, so auf Mittelgebirge, auf Almhöhe. Ähm, bis sportlich ambitioniert auch natürlich? Mhm. Gerne. Und natürlich auch für jeden, der diese sportliche Optik gerne mag. Und wenn ihr auch sportlich und leichtfüßig unterwegs sein wollt, dann findet ihr diesen Schuh bei eurem nächsten Sport 2000 Händler.